Hi, herzlich willkommen zum neuen Video. Botschaften mit Werten, der feine Unterschied. Wir leben in einer Welt, in der sich ständig alles neu ändert. Das Rad dreht sich ständig schneller. Wir sind umgeben von Informationen in Hülle und Fülle. Zu jeder Tages- und Nachtzeit kann man auf sämtlichen Social Media Kanälen seine Meinung und auch seine Informationen preisgeben. Wie können Sie sich also als Betrieb dort erfolgreich von der Konkurrenz abgrenzen? Mit Ihren Botschaften. Mein Name ist Ann-Kathrin Dahlhaus. Und ich bin Tochter einer Schreinermeisterfamilie, habe mich darauf spezialisiert, Handwerksbetriebe und Betriebe der Baubranche hin zur Meistermarke zu führen. Für eine, Beflut, eine Bewerberflut an Fachkräften, ganz ohne bezahlte Werbeanzeigen. Heute geht es darum, wie Sie Botschaften erfolgreich senden und vermitteln können. Dazu schauen wir uns erst einmal an, wo man Sie überhaupt antrifft. Sogenannte Touchpoints, Kontaktpunkte. Das ist sicherlich einmal die Webseite. Eine riesige Auswahl an Social-Media-Kanälen. Dann gibt es dort die Telefonie und WhatsApp. Was passiert, wenn ich Sie anrufe? Wer geht daran? Wie, Wie klingt die Stimme? Fahrzeugbeschriftung, Arbeitskleidung, Werbebanner, Baustellenbanner bis hin zu Printmedien. Visitenkarte, Briefpapier, Flyer. Alles mögliche Kontaktpunkte, mit denen ich mit Ihnen in Kontakt komme, als Kunde, aber auch als Fachkraft und möglicher neuer Mitarbeiter. Das heißt, das Problem an dieser riesigen großen Hülle und Fülle an Möglichkeiten ist, dass sie dort ganz unterschiedlichste Personen wahrnehmen. Auf LinkedIn ist mehr der Fachexperte vertreten, auf TikTok und Instagram wohl eher der Auszubildende. Dennoch macht es keinen Sinn, sich auf TikTok und Instagram zum Affen zu machen, nur um junge Leute anzusprechen, die sie dann total hip und cool und lustig finden, während sie auf LinkedIn mit dem Fachexperten extrem nüchtern und sachlich und ganz steril kommunizieren. Denn wenn dann der Fachexperte in diesen kleinen, ich will es mal nennen, Affenstall kommt von, LinkedIn, äh, von Instagram und TikTok, nur um junge Nachwuchskräfte anzuziehen, wird sich wahnsinnig erschrecken. Andersherum wird es den jungen Nachwuchskräften so ergehen, die Sie mit lustigen Videos anziehen wollen, die dann in Ihren Betrieb kommen, wo alles doch eher sachlich und nüchtern ist. Sie werden sich sehr schnell langweilen und sind sehr enttäuscht davon, weil Sie einfach nicht das widerspiegeln, was Sie sind. Daher ist es wichtig festzuhalten, es gibt verschiedene Plattformen, aber auf allen Plattformen sollten Sie mit einer Tonalität auftreten, nämlich mit Ihren Werten. Und die Botschaften, die Sie senden, sollten Ihre Werte enthalten. Wie machen es die Großen? Hilti, eine großartige Marke geworden. Wir sehen schon hier verschiedenste Ausschnitte, die Webseite, Instagram, LinkedIn bis hin zu YouTube-Kanal. Und wir können sehr schön sehen, auf allen Kanälen werden die gleichen Werte vermittelt. Es wird auf allen Kanälen gleich kommuniziert. Ich sehe hier sehr viel Modernes. Ich sehe hier klare Bilder, helle Bilder. Ich sehe hier einfach eine klare Offenheit, Modernität aber auch auf Instagram, wo man vielleicht mehr junge Leute ansprechen möchte, bleiben auch diese Kommunikation an Bildern, passt sich in diese ganze Welt ein. Und damit spricht man die gleichen Leute an, mit den gleichen Werten, die dann auch nicht enttäuscht sind, wenn man im Unternehmen arbeitet, weil genau da diese Werte auch so vertreten und gelebt werden. Ein anderes Beispiel dafür ist Makita. Auch Makita hat sich eine wirklich starke Marke entwickelt mittlerweile. Auch hier die Bilder sehr produktlastig, aber man zeigt sie wirklich in einem tollen Umfeld, in einem starken Umfeld, in einem kräftigen Umfeld. Man spricht immer die gleiche Tonalität über alle Kanäle hinweg. Das heißt, wenn Sie zum Meistermarke werden möchten, wenn Sie Fachkräfte generieren wollen, dann ist es a wichtig, die Gestaltung passend zu haben. Das Auge ist nun mal mit. Gutes Design übersetzt Werte und auch Wertigkeit visuell. Das heißt, Sie müssen überall eine einheitliche, gute Gestaltung Ihrer Werte vermitteln. Sprache. Der Ton macht die Musik. Mit Wortwahl und Textaufbau und auch die Tonalität, wenn jemand ans Telefon geht. Wie spricht man? Wie gibt man? Welche Worte wählt man? All das muss auch Ihren Botschaften und Ihren Werten konform sein. Bilder sagen mehr als tausend Worte. Der Bildstil. Sagt ganz viel. Ist er hell und freundlich oder eher düster und kräftig? Wo siedeln sie, siedeln sie sich dort an? Emotionen und Gefühle erzeugen durch Videos und Bilder. Kultur, Sagen und auch dann Tun. Der Umgang und das Miteinander im Team ist enorm wichtig. Um eine grandiose Atmosphäre zu erzeugen und auch Mitarbeiter langfristig binden zu können. Menschen kaufen nämlich von Menschen. Also was können Sie posten auf Social Media? Wofür steht Ihr Betrieb? Welche Werte werden gelebt? Natürlich können Sie unterwegs auf der Baustelle super Fotos von Ihren Mitarbeitern machen, aber halt auch nur solche veröffentlichen, die auch Ihren Werten entsprechen. Also schauen Sie, passt alles gut ins Bild? Sind Sicherheitsvorschriften eingehalten? Sind die Mitarbeiter so abgelichtet, dass sie niemanden verletzen in seiner Würde und seiner Eitelkeit? Holen Sie sich Genehmigungen rein von Ihren Mitarbeitern. Fragen Sie, ist das so in Ordnung? Ist das okay, wenn wir das so veröffentlichen? Fragen Sie sich selbst, welche Werte haben Sie an Qualität, an Offenheit, an Moderne? Passt das zusammen mit dem Bild, was Sie gemacht haben? Wie sieht die interne Kultur aus? Wie geben Sie sich miteinander? Zeigen Sie Teambilder, mehrere Personen auf einem Bild? Wie flexibel ist das Unternehmen? Sprich Arbeitszeitenmodelle, davon berichten, dass jemand vielleicht gerade in Elternzeit ist oder mal ein bisschen früher freigenommen hat, weil er die Kinder abholen muss oder weil er gerade mal etwas mehr auf Reisen gehen möchte. Was sind typische Projekte bei Ihnen? Was kann ich erwarten? Was ist der Sinn hinter der Arbeit? Warum sollte ich bei Ihnen anfangen und was ist das Wichtige? was ich wissen muss, wenn ich bei Ihnen Mitarbeiter werde, damit ich nicht enttäuscht werde und damit ich langfristig bei Ihnen bleibe. Allen voran seien Sie einfach authentisch und ehrlich, Ihren Werten entsprechend. Und so heben Sie sich dann aus der Masse ab. Sie müssen genau wissen, was Ihre Werte sind und welchem Typ Sie entsprechen. Denn erst wenn Sie das wissen, wissen Sie, wer Sie sind und wie Sie kommunizieren müssen. Denn dann können Sie sagen, welche Gestaltung Sie wählen, welche Bilder Sie auswählen, damit dies genau zu Ihren Werten passt. Also legen Sie nicht einfach darauf los, sondern bestimmen Sie zunächst Ihre Werte. Wofür stehen Sie? Welcher Typ sind Sie? Und hohe Qualität, die von vielen Betrieben geäußert wird als einer der Werte, verträgt sich nicht mit Do-it-yourself-Gestaltung. Daran sollten Sie immer denken. Einheitlichkeit. Immer. Seien Sie nicht zu geizig. Sagen Sie sich nicht, ach, das kann ich selber schon besser. Ja, ich weiß, das kostet alles viel Geld, aber seien Sie es sich wert. Denn eine hohe Professionalität nach außen in der Außendarstellung spiegelt Ihr ganzes Können und Wissen wieder. Sprache und Kultur leben. Der Ton macht die Musik. So wie man mit Ihnen kommunizieren möchte, sollten Sie auch mit allen anderen kommunizieren. Das ist super wichtig in der heutigen Zeit, denn es äußert sich viel, viel schneller nach außen, wie Sie im Inneren mit Ihren Mitarbeitern umgehen, als Sie gucken können. Mitarbeiter sind Gold wert. Ein gutes Beispiel dafür ist, Sie sind auf einer Party oder Ihr Mitarbeiter ist auf einer Party und trifft neue Leute. Eine der ersten Fragen ist dann, und was machen Sie so? Und wenn Ihr Mitarbeiter Sie dann oder dem Gegenüber mit einem riesengroßen Grinsen Ihnen erzählt, wie wunderbar er bei Ihrer Firma arbeitet und was er da macht. Und alle Leute sind so toll und das Team macht so viel Spaß und er geht jeden Tag mit riesiger Freude zur Arbeit und es kullern ihm fast Tränen aus den Augen, dann ist dieser Mitarbeiter ihr aller, allerbester Rekruter und das kann keine Werbeanzeige der Welt aufheben. Das heißt, eine Bewerberflut generieren, heißt auch, sie müssen die internen Strukturen richtig, richtig gut sitzen haben. Sie müssen wissen, wer sie sind, sie müssen wissen, wofür sie stehen, sie müssen diese Werte dann auch leben und umsetzen. Und dabei kann ich Ihnen helfen. Dabei hilft Ihnen die Meistermarke. Denn ich habe eine Erfolgsformel dafür aufgeschrieben. Die Erfolgsformel für Ihren Betrieb. Wir beginnen mit der Analyse. Ich schaue mir an, wo stehen Sie aktuell? Wo steht Ihr Team? Was sagt Ihr Team? Was sagen Sie? Was sagen Ihre Führungskräfte? Wie sieht Ihr Wettbewerb aus? Und dann entwickeln wir daraus eine Strategie, ein Ziel. Wo wollen wir hin? Was wollen wir erreichen? Und eine Identität. Wer sind Sie? Das Wichtigste von allem. Sie müssen wissen, wer Sie sind und wofür Sie stehen. All das gibt es in einem zweitägigen Workshop, dem Meisterkurs. Darin klären wir all diese Fragen und nach diesem Kurs wissen Sie ganz genau, wer Sie sind und wie Sie sich darstellen müssen. Gefolgt von dem Design, Farbe, Form, Schriftwahl, Bildauswahl, Sprache. Denn dann funktioniert das Ganze auch erst richtig als Meistermarke. Wenn das schon super interessant klingt für Sie, dann würde ich Sie einladen, gehen Sie auf meine Webseite. Ich habe Ihnen auch unten in den Kommentaren bzw. in dem Textabschnitt den Link eingestellt. Es gibt nämlich ein Handbuch, das ich selbst geschrieben habe mit über 100 Seiten. Darin ist quasi enthalten eine Schritt-für-Schritt-Anleitung von der Analyse bis hin zum Design, was Sie machen müssen, damit Sie genau wissen als Unternehmer, wer Sie sind und wie Sie sich erfolgreich aufstellen. Und wenn Sie das alles hinter sich haben und wenn wir das zusammen gemacht haben und wissen, wer Sie sind und wie Sie sich verhalten müssen und was Ihre Haltung entspricht und Ihren Werten entspricht, dann können wir daraus eine Meistermarke generieren. Und diese Meistermarke generieren wir auf sämtlichen Plattformen, sodass Sie überall einheitlich sich darstellen. Denn dann können Sie dem Mitarbeitermangel ad sagen, Sie brauchen keine bezahlte Werbeanzeigen, Sie sind präsent und bekannt, eben Ihren Werten entsprechend. Sie haben ein Team, das mit Spaß und Freude zur Arbeit geht und Sie haben wertschätzende Traumkunden, die nicht um jeden Pfennig falschen, weil sie nämlich ihre Arbeit wertschätzen. Wenn das jetzt interessant klingt für Sie, lade ich Sie gerne ein, laden Sie sich das Handbuch, bestellen Sie das Handbuch auf meiner Webseite, ich schicke es Ihnen zu. Sie können gerne mir einen unverbindlichen Kennlerntermin eintragen in meinem Online-Terminkalender dann telefonieren wir ganz unverbindlich 15 Minuten und schauen, ob wir zusammenpassen. Ob wir passen, ob ich Ihnen helfen kann, wie ich Ihnen helfen kann. Wenn wir der Meinung sind, dass wir ganz gut zusammenpassen und auf Augenhöhe kommunizieren können, dann vereinbaren wir einen weiteren Telefontermin, der geht ca. 30 Minuten, wo wir nochmal gezielt auf alle Sachen eingehen, wo ich Sie schon mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehme, wo ich Ihnen Fragen stelle zum Unternehmen. Und erst danach entscheiden wir, ob wir weitermachen ob wir weitermachen mit der Meistermarke, mit dem Meisterkurs und ob ich Ihnen helfen kann. Und all das natürlich 100% unverbindlich und ganz kostenfrei. Ich würde mich freuen, von Ihnen zu hören und wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Arbeitsalltag. Bis dahin, alles Gute!